Verdiene mit dualem Investment 2.000 Prozent Zinsen. Wie geht das? Zunächst mal meine Klausel. Was machst du? Du investierst in einen steigenden oder fallenden Bitcoin oder Ethereum. Voraussage tritt einer für Rückzahlungen Zinsen in USDT am Folgetag. Wenn nicht, dann in Krypto. Investiere nur in Bitcoin oder Ethereum mit maximal zwei Tage Laufzeit. Du erhältst auf deine Anlage 0,84 oder sogar 0,92 Jeden Tag 0,84 und tägliche Wiederanlage All-In. So kommst du auf 2018 Zinsen. Bei täglichem rein bist du von 100 All-In. Das bedeutet für dich in 350 Tagen über 5 Prozent. Das ist keine Hexerei, sondern Ergebnis deiner Disziplin, sozusagen Geduld. Ist das Ganze denn sicher? Ja, einmal durch diese hundertprozentige Reserveprogramme. Der Bitcoin, der Thema, fällt Keine Sorge. Es kommen immer neue Zinserträge. Hier meine Einladung für dich.